Und wie das klappen soll, das bespreche ich mit unserer Studioleiterin in Paris, Sabine Rau. Wie will Macron es denn schaffen, die Menschen im Land in den nächsten 100 Tagen zu vereinen, ihr Vertrauen zurückzugewinnen? Ja, er möchte jetzt einfach das Blatt wenden und von dem ungeliebten Rentenreformthema wegkommen hin zu neuen Ufern. Und das sind eben die drei Baustellen, die er identifiziert hat. Arbeit, innere Sicherheit, Migration und Fortschritt. Das sind die Themen, mit denen er hier wieder an den Start gehen möchte und die Französinnen und Franzosen wieder auf seine Seite ziehen will. Äh, mit dem Thema innere Sicherheit und Migration blinkt er ganz klar nach rechts Richtung Républicain die er ja auch braucht, wenn er im Parlament noch Gesetze durchsetzen will, denn eine eigene ausreichende Mehrheit fehlt ihm. Mit dem Thema Arbeit, das scheint ein Angebot an die Gewerkschaften zu sein, die ihm allerdings schon für Gespräche heute einen Korb gegeben hat. Stattdessen hat er heute mit den Arbeitgebervertretern gesprochen und einen Pakt für Lebensarbeit äh, verabreden wollen. Also wie kann man die Arbeitsbedingungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land äh, verbessern? Stichwort Löhne, Stichwort Arbeitsumfeld, ähm, Stichwort auch Seniorenarbeit. Da haben ihm die Arbeitgeber heute gesagt, naja, in 100 Tagen äh, wird das nicht hinzukriegen sein. Also Macron gibt sich äh, sehr entschieden und sehr sportlich, aber seine Sozialpartner, mit denen er das verhandeln will, die bremsen im Augenblick. Und trotz dieser weiteren Themen ist nun mal die Rentenreform gerade das große Thema. Wie hat er denn in seiner Ansprache die Anhebung des Renteneintrittsalters gerechtfertigt? Ja, ganz klassisch. Er hat gesagt, angesichts drohender Löcher in der Rentenkasse sei diese Reform alternativlos, weil sonst entweder die realen Renten sinken würden oder aber die Beiträge für die Rentenkassen steigen müssten. Dazu kommt, dass Macron sich Sorgen macht über das Standing Frankreichs innerhalb der Europäischen Union. Denn man muss wissen, Frankreich gehört zu den Ländern, die am höchsten verschuldet sind. Das geht auch auf sein Konto übrigens. Ähm, aber es äh, ist natürlich im internationalen Wettbewerb mit äh, Ländern, die ihren Haushalt besser im Griff haben, mh, nicht so ganz einfach ähm, von der Reformfähigkeit Frankreichs mh, insgesamt zu überzeugen. Also er möchte die Sozialkassen entlasten, um Frankreich attraktiver für Investoren zu machen, um Frankreichs Wettbewerbsfähigkeit unter Beweis zu stellen und seine Innovationsfähigkeit Deswegen auch beharrt er so auf dieser Reform. Und wie ist der aktuelle Status quo, was die Demonstrationen und Proteste angeht? Sind die langsam abgeebbt? Ja, das äh, kann man natürlich beobachten. Seit drei Monaten wird in diesem Land äh, gegen diese Reform gestreikt und demonstriert. Und natürlich lässt das Engagement der, der Menschen nach. Dazu kommt, dass die Streikkassen der Gewerkschaften in Frankreich bei weitem nicht ähm, vergleichbar sind mit dem, was wir aus Deutschland kennen. Das heißt, es geht ihnen da langsam die Luft aus. Gestern waren es noch landesweit 24.000 Menschen, die bei diesen Protesten, die wir im Film gesehen haben, mit Kochtöpfen und Deckeln ähm, von sich äh, Reden gemacht haben und hier ihren Unmut ähm, zum Ausdruck gebracht haben. Also es wird äh, immer weniger, aber ähm, die Proteste bleiben kreativ und sie werden weitergehen, denn die Gewerkschaften haben für den 1. Mai einen großen neuen Protesttag angekündigt. Und auch darüber werden wir berichten. Sabine Rau in Paris, ich bedanke mich für diese Informationen.